Wunderbar, dann herzlich willkommen zu meiner Präsentation zum Thema digitale Badges, Open Badges. Ähm, ich kann leider nicht bei Ihnen dabei sein, aber ich versuche das einigermaßen auch interaktiv zu gestalten, soweit so, so es äh, gelingen kann auf die Entfernung. Ähm, wir haben 30 Minuten Zeit, deswegen wird es auch relativ knapp sein, was ich Ihnen heute zu diesem Thema sagen kann, aber vielleicht oder hoffe, ich hoffe mir, dass trotz der Knappheit, dass das einige vielleicht Fragen bei Ihnen hervorruft und vielleicht haben Sie dann auch noch zum Schluss äh, Zeit, das äh, zu diskutieren, was ich hier Ihnen vorstellen möchte. Also, vielleicht, um das interaktiver zu gestalten, ich eben die Frage an Sie, wer von Ihnen bereits digitale Badges oder Open Badges eingesetzt hat? zum Lernen, vielleicht auch in, in anderen Kontexten. Also wer hat das schon nicht nur als Nutzer wahrgenommen, sondern tatsächlich auch aktiv eingesetzt, um irgendwelche Lernprozesse oder andere Prozesse zu unterstützen zum Beispiel. Sie okay. okay. okay. könnten jetzt zum Beispiel die Hand heben, das wäre ein visuelles Zeichen, was ich erkennen könnte, obwohl ich sie jetzt in sehr klein sehe. Oder Herr Eichhorn könnte mir auch die, die Ergebnisse sozusagen mündlich weitergeben. Aber ich sehe... Es meldet sich ja. keiner, oder? Wir ja, hatten die Frage vorhin schon mal in den Raum das heißt? was war Was war ja, ja. die drei, drei Personen haben gesagt, dass das ich schon mal das erste Frage gesammelt. Die trauen sich jetzt zwar nicht, sich zu bekennen, <lacht> aber drei Personen hatten wir wohl gehabt. Ja. Drei Personen, super. Und kann man ganz kurz erfahren, vielleicht können Sie das an mich weitergeben, in welchem Kontext? Kann Was denn das? Mal. Wir haben es für eine Hochschul-Didaktieabteilung bei uns intern ausprobiert, wie das funktioniert, wie das bei Moodle in der Und wir haben es an einem äh, College aus der beruflichen Weiterbildung im Einsatz und innerhalb von Unternehmen für die äh, berufliche Weiterbildung äh, oder fachübergreifende Weiterbildung innerhalb des Unternehmens. Oh, das ist spannend, das würde mich auch interessieren, aber das müssten wir wahrscheinlich den den Austausch dazu noch irgendwie woanders führen. Aber vielen Dank, das ist äh, gerade der Unternehmenskontext, finde ich sehr spannend, weil ähm, ich habe immer den Eindruck, dass es ein wenig schwieriger ist, aber vielleicht äh, irre ich mich und gerade zwei Beispiele aus dem Unternehmenskontext klingen wirklich spannend. Okay, also dann, ähm, die, die das schon kennen, können auch gerne sich mal zwischendurch zu Wort melden. Ergänzen, wenn Sie andere Beispiele ja. kennen. Ich äh, gehe jetzt weiter. Ähm, Achso, nur ganz ja. kurz zu mir. Ich bin Professorin für Medienkommunikationswissenschaften an der Beuth Hochschule hier in Berlin. Es ist eine Fachhochschule mit ungefähr jetzt über 12.600, glaube ich, in diesem Semester Studierenden äh, mit acht verschiedenen Fachbereichen. Wir haben eine virtuelle Fachhochschule oder sind Mitglied in dem Verbund der virtuellen Fachhochschulen, also bieten auch Online-Studiengänge an ähm, ja und sitzen im Wedding nicht weit vom Tegel entfernt. Ähm, hier ist so ein kleiner Überblick zu meinen Forschungseinigen, also wirklich nur einigen so Beispielen zu dem, was ich zu Open Badges gemacht habe. Das ist das Thema, was ich Ihnen vor allem hier vorstellen möchte. Also viele Studierende von mir haben zum Beispiel ihre Master-Bachelor-Arbeiten zu diesem Thema geschrieben. Eine interessante, ich habe hier doch einen Pointer, eine interessante Arbeit zum Beispiel war äh, die, die Wahrnehmung von Open Badges zum Beispiel durch die Arbeitgeber. Und da hat die Studenten zum Beispiel untersucht, welche ähm, Designmerkmale wie von den Arbeitgebern wahrgenommen werden. Da hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass in dem ähm, Arbeitskontext zum Beispiel äh, runde Formen von Badges, dunkelblaue Hintergründe und Logos von bekannten Unternehmen sehr gut ankommen. Und Solche Sachen hat sie zum Beispiel zu diesem Thema erforscht. Und auch andere, hier ja. so ein paar Beispiele für andere äh, Arbeiten, die zu diesem Thema bei mir geschrieben worden sind. Ja. Dann habe ich auch an der Beut ein Projekt initiiert, das nennt sich äh, Beut Badges und äh, verschieden, in verschiedenen Forschungsprojekten auch schon Badges angewendet. Ein Projekt, was ich Ihnen heute genauer vorstellen möchte, heißt Credit Points und da haben wir Open Badges für die für Hochschulabsolventinnen mit, mit Migrationshintergrund vergeben, um die Beschäftigungsfähigkeit bzw. die Online-Reputation mit Open Badges bezogen auf die Bewerbungschancen zu verbessern. Was ich sonst noch mache zu diesem Thema, ist hier dieses Projekt, das nennt sich Open Batch Network. Es ist ein Erasmus Plus, eine strategische Partnerschaft, sogenannte KA2-Strategische äh, Partnerschaft, wie gesagt, ähm, in der wir ein Netzwerk der Akteure, vor allem in Europa, ausbauen zu diesem Thema, mit äh, zum Beispiel Arbeitgebern, Ministerien, Zusammenarbeiten, verschiedene ähm, äh, Guidelines, Leitfäden zu diesem Thema zum Beispiel entwickeln, auch eine Ergänzung zum aktuellen Standard. Ähm, und ähm, gerade am Montag diese Woche hat auch unser MOOC äh, angefangen, ähm, MOOC zu Open Badges. Wenn Sie mö möchten, können Sie hier auf dieser Seite openbadgenetwork.com in der Navigation unter MOOC die Informationen dazu finden. Sie können jederzeit einsteigen. Es ist ein offener, eher konnektivistisch gestalteter MOOC. Das heißt, Sie können jederzeit einsteigen und die einzelnen Aktivitäten, die wir da im Rahmen von drei Sessions anbieten. Die erste Session, die gerade läuft, da geht es um die Open Badges im Arbeitskontext. Die zweite, da wird es um die politische Entscheidungsträger gehen. Und am Ende wird es um die Hochschule gehen. Und der letzte Teil, der dritte Teil, wird dann im ähm, Juni und Juli stattfinden. Aber alle Informationen finden Sie sowieso hier auf dieser Projektseite. Und das, was Sie hier sehen, diese Karte, da sind hier auch verschiedene Projekte markiert ähm, oder verschiedene Initiativen in Europa und auch darüber hinaus, wo wir eben in, im Rahmen von diesem Open Batch Network Projekt ähm, Akteure einladen, sich hier einzutragen, und Sie sehen, in Deutschland haben wir noch nicht so viele Einträge. Deswegen, wenn Sie ja. äh, tatsächlich auch Projekte zu Open Wedges haben, irgendwas Interessantes vorstellen möchten, dann finden Sie auch diese Karte hier bei uns auf der Webseite und können sich da eintragen und mit anderen vernetzen und austauschen zu diesem Thema. So, das war das Projekt Open Wedge Network. Und grundsätzlich möchte ich Ihnen hier dieses Thema heute in drei Teilen kurz vorstellen. Zum einen etwas zu Mozilla Open Badges äh, an sich sagen. Was ist das für die, die das vielleicht noch nicht gut kennen? Dann zeige ich Ihnen ein paar, pra ein paar Praxisbeispiele. Und zum Schluss werden wir es leider gemeinsam wahrscheinlich zeitig gesehen nicht diskutieren können, aber ich habe einige Frage für sie, Fragen für Sie vorbereitet. Wenn Sie sie interessant finden, können Sie gerne äh, in der Runde heute das noch ähm, untereinander ähm, diskutieren eben. So, ich würde eingeladen und der Titel für heute hieß Digital Badges und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal klar machen, dass es so grundsätzlich zwei Entwicklungslinien gibt zu diesem Thema, digitale Badges oder E-Badges. Also zum einen gibt es hier diese Entwicklung, die stärker auf aus der Gamification, aus dem Gamification-Kontext stammt, wo man Badges grundsätzlich eher als Instrumente betrachtet mit mit denen man zum Beispiel Motivation erhöhen kann oder zu bestimmten Handlungen motivieren kann. So ähnlich wie das im Spiel passiert. Und die zweite Richtung, die durch Open Badges vor allem unterstützt wird, ist die Richtung, die sich auf Englisch Credentialing nennt. Auf Deutsch könnte man vielleicht sagen Zertifizierung, aber das ist schwierig ja manchmal auch über die Zertifizierung zu reden, weil dann denkt man direkt an klassische, traditionelle Zertifizierungen, ähm, deswegen ist manchmal hier dieses Wort Credentials ähm, passender als zum Beispiel ein Zertifikat an dieser Stelle. Und es geht vor allem, wenn wir über Open Badges sprechen heutzutage, darum, die Kompetenzen oder Leistungen, Lernleistungen ähm, zu erkennen, auszuzeichnen, also nicht so sehr Badges zu vergeben, um einen spielerischen Charakter zum Beispiel von einem Lernangebot ähm, zu betonen oder irgendwie spielerisch zu gestalten, sondern es geht mehr darum, die Kompetenzen von Menschen anzuerkennen und ähm, Open Badges heißt, heißt Open, offen, das stelle ich auch noch mal ganz kurz vor. Das bedeutet vor allem, dass Sie nicht nur in einem System, wo Sie vergeben werden, sondern über dieses System hinaus, über das technische System hinaus, ähm, theoretisch überall im Web sichtbar sein können. Und deswegen ist es hier interessant für die, ähm, sagen wir, in Anführungsstrichen Zertifizierung von Kompetenzen, weil sie dann nicht nur in einem Anwendungskontext, in einem technischen System geschlossen bleiben, sondern können auf verschiedenen Webseiten theoretisch, wie gesagt, komplett ähm, öffentlich mit der ganzen Welt getauscht werden. Ähm, Open Badges sind offen, das heißt, es ist eine Offenheitsinitiative und äh, nur um hier den groben Kontext nochmal zu zeichnen, habe ich das hier für Sie zusammengestellt. Wenn wir das historisch betrachten, sind Open Badges jetzt nicht abgekoppelt für den, äh, von, den offen, von dem Open Movement oder den verschiedenen Offenheitsinitiativen, sondern sind im Prinzip auch in diesem Kontext entstanden und ja. sind durch diese verschiedenen Projekte auch ähm, inspiriert, also zum Beispiel angefangen mit Open Source, also den offenen Quellcode, ähm, dann gab es verschiedene Initiativen zu Open Content, zum Beispiel von David Willey, Open License kennen Sie bestimmt auch, ähm, die Creative Commons Lizenzen oder GNU Lizenzen zum Beispiel, dann auch eine sehr bekannte Initiative von MIT, Open Courseware, also im Prinzip die Vorgänger von den MOOCs, um, open Access, Open Educational ah. Resources um, und dann, wenn wir weitergehen, auch Open Data, auch die MOOCs, die wir, verschiedene Formen, die wir erlebt haben in den letzten Jahren, um, andere offene Plattformen zum Lernen wie Peer-to-Peer-University, um, offene Lehrpläne, auf, uh, Open Coding und 2012 oh. Open Badges sind als standard -Konstellar veröffentlicht worden und seitdem sind sie im Einsatz. Also, wie Sie sehen, auch eine relativ junge Entwicklung, ist aber stark durch diese verschiedenen Vorgängerprojekte, Offenheitsoffensiven inspiriert worden. Grundsätzlich kann man vielleicht hier an dieser Stelle sagen, dass wir heutzutage verschiedene Angebote haben im Web, im Netz, um offen zu lernen. MOOCs, Open Education Resources, ähm, offene Lizenzen, die wir für verschiedene Ressourcen vergeben können. Ähm, wenn wir aber online lernen, zum Beispiel in verschiedenen MOOCs heutzutage, bekommen wir trotzdem am Ende äh, häufig in den meisten Fällen immer noch ein klassisches Zertifikat. In, äh, einer, als PDF zum Beispiel, manchmal sogar auf Papier. Es wird an die Teilnehmenden verschickt. Und es ist auch sehr klassisch gestaltet, im Prinzip so, wie wir das auch als der prädigitalen Ära, Ära, Ära kennen. Ähm, sehr häufig zum Beispiel, weiß nicht, ob Sie schon am MOOC teilgenommen haben, steht da Ihr Name, den, der Titel des Kurses, was Sie da vielleicht gemacht haben, ähm, Stempel oder beziehungsweise Logo von einer Institution. Und das war es dann auch. Also es geht nicht darüber hinaus. Also selten gibt es Beispiele, wo, ähm, die sind jetzt in den letzten Monaten und Jahren äh, äh, gibt es immer neue, die dazukommen, aber in den meisten Fällen bleibt es eben, eben bei, dieser, bei diesem klassischen Zertifikat. Das heißt, man erfährt zum Beispiel nicht, welche Kompetenzen erworben wurden. Und die Idee von Open Badges ist eben die, dass man das nicht wie so ein klassisches Zertifikat äh, anerkennen kann, was zum Beispiel in einem Lernkontext gemacht, erreicht wurde, sondern mit sogenannten Micro- Credentials oder Mikroauszeichnungen könnte man vielleicht übersetzen. Das heißt, eher granular würde man sagen, könnte zum Beispiel einzelne Kompetenzen wie Kommunikationskompetenzen, Teamkompetenzen ausgezeichnet werden. Und sehr häufig, wenn Sie Badges sehen, sind das eben so kleine äh, digitale Auszeichnungen, Zertifikate, ah. die das beschreiben, was der was die Person, der Empfänger von einem Badge, mh, können müsste, also wo man davon ausgeht, dass diese Person bestimmte Kriterien, die man festgelegt hat, erfüllt, in irgendeiner Form auch nachgewiesen hat, dass diese Kriterien erfüllt worden sind. Also hier ist auch die Gestaltung ähm, im Vergleich zu den Zertifikaten sehr stark kompetenzorientiert und kriterienorientiert. Es geht auf jeden Fall über den Titel oder die, des Kurses oder den Workload hinaus. So, also das ist grundsätzlich ja. die Idee davon. Ich finde auch dieses Beispiel hier mit dem ja. Frühschwimmerabzeichen auch sehr schön, weil auch das äh, beschreibt im Prinzip, was ein Kind zum Beispiel kann, wenn es so ein Abzeichen bekommt. Und genau das ist die, die äh, Idee von Open Badges oder mindestens äh, werden die Badges am häufigsten in dieser Form eingesetzt. Ähm, Open Badges ist auch eine globale Community. Ich habe Ihnen dieses EU-Projekt ähm, vorgestellt, was ich leite. Es gibt aber auch in den USA. Es kommt aus den USA und ähm, da gibt es zum Beispiel Badge Alliance, wo Sie auch noch weiter nachschauen können, ähm, ein, ähm, auch ein Netzwerk verschiedener Akteure aus den USA, aber auch weltweit kann sich jeder an verschiedenen Arbeitsgruppen zum Beispiel hier beteiligen. Ähm, es gibt zum Beispiel Badges for Higher Education oder ähm, verschiedene Themen rund um äh, politische an Entscheidungsträger oder auch die Techn oder Research zum Beispiel Open Badge Research oder auch die technischen äh, Merkmale von Open Badges wie äh, Open Badges Standard- ähm, über den wir gleich kurz sprechen werden. Also Sie können an diesen, all diesen Working Groups auch teilnehmen. Da gibt es auch verschiedene Webinare, wenn Sie sich jetzt für bestimmte Themen besonders interessieren. Das ist auch mal ein interessanter Einstieg, wo man die globale Community zu diesem Thema treffen kann. Ähm, ein Badge ist im Prinzip ein, ein Bild, ein PNG-Bild, ein kleines Bild, aber es ist mehr als ein Bild. Jemand hat irgendwann gesagt, dass so ein Badge, 90% von einem Badge ist nicht visuell, das heißt, es verstecken sich hinter diesem Bild einkodierte Metadaten und die Open Badge Specification von Mozilla beschreibt die acht verschiedenen Typen von Metadaten, die in einem Badge als Standard einkodiert sind. Das ist der Name von dem Badge. Zum Beispiel der Badge könnte heißen, ähm, Kommunikationskompetenz. Die Beschreibung, Description, da könnte zum Beispiel stehen, welche Kriterien die Person erfüllen muss, um ein Badge zu bekommen. Ähm, hier kann man noch weitere Kriterien in dem Criteria-Feld spezifizieren. Äh, Issuer ist, ist die die verleihende Instanz, ein System, eine Person, ähm, äh, äh, die Evidenz, die Nachweise, ist ein weiteres Metadatenfeld, äh, äh, äh, das Datum, wann ein Badge äh, herausgegeben oder veröffentlicht oder äh, verliehen wurde, äh, die Standards und die Tags sind die anderen Typen von Metadaten, äh, die sich hier hinter diesem Bild äh, verstecken. Das ist die äh, Open-Badge-Infrastruktur, das heißt, es beschreibt, wie es technisch funktioniert. Also es gibt grundsätzlich Systeme, die Badges verleihen können, das sind die Issuers und die Systeme, die Badges anzeigen, das sind die Displayers. Und dann zwischen den beiden Systemen in der Mitte gibt es verschiedene andere Applikationen, zum Beispiel, ähm, wo die Nutzer die Badges sammeln können. Also ein Beispiel wäre, ähm, Sie vergeben zum Beispiel ein Badge in einem, in einem Lernmanagementsystem ähm, und bei der Vergabe bestimmen Sie auch die Metadaten. Das heißt, Sie sagen zum wow. Beispiel, wer den Badge vergeben hat, welche Kriterien erfüllt werden mussten und so weiter. Dann kann der Nutzer aus diesem Lernmanagementsystem den Badge zur eigenen applikation also aus diesem system heraus exportieren und dabei reisen diese metadaten auch mit das heißt sie gehen nicht verloren und dann aus diesem aus dieser applikation kann der nutzer die badges auf anderen webseiten anzeigen zum beispiel auf einem eigenen äh, wordpress blog oder ähm, auf einem linkedin profil und auch hier reisen die ganze zeit die metadaten mit das heißt, am Ende der Betrachter sieht, aus welchem System wurden die Badges verliehen, welche Kriterien wurden zugrunde gelegt, äh, wer der äh, heraus- bzw. der Verleihende ist und so weiter. Und hier in der Mitte gibt es zum Beispiel, äh, um die Nutzer zu unterstützen, systemübergreifend eine Standardanwendung von Mozilla, die nennt sich Backpack. Die wird gerade ähm, auch aktualisiert und verbessert, ist bisher sehr einfach gestaltet. Man kann in dem Backpack, Mozilla Backpack eigene Badges sammeln, in Sammlungen einfügen und diese dann auch freigeben und aus dieser Sammlung dann auch auf den Webseiten anzeigen. Aber es gibt jetzt äh, äh, eine Organisation, die sich darum kümmert, dass das weiterentwickelt wird und verbessert wird, was Usability angeht und auch die, äh, den Umfang der Funktion. Es gibt außerdem noch andere Systeme, zum Beispiel Open Batch Academy, zeige ich Ihnen gleich kurz, oder Open Batch Factory, die im Prinzip alle diese drei Funktionen, die Vergabe, die Speicherung und die Anzeige von Badges in einem ähm, System vereinen. Also es kann sein, dass diese drei Elemente separate Systeme sind, es kann aber sein, dass ein System, alle diese drei Funktionen abdeckt. Was interessant ist, wir haben gesehen, ein der ähm, Metadatenfelder ist, sind die Nachweise, die Evidence ähm, und interessant ist, wenn man über Badges über, äh, nachdenkt und ähm, die didaktischen Szenarien damit plant, ist die Idee von einem Distributed Assessment oder verteilten Bewertung. Das heißt, wir stellen zum Beispiel mit einem Open Badge eine Kompetenz in den Vordergrund. Zum Beispiel wir sagen, wir möchten die sozialen Kompetenzen von Studierenden auszeichnen. Und dann wäre die Idee hier, dass Studierende nicht nur ähm, den Badge dann bekommen können, wenn sie zum Beispiel in einem Kurs, einem bestimmten Kurs, soziale Kompetenzen entwickelt haben. Sondern wir können das Ganze öffnen und sagen, Sie könnten im Prinzip Nachweise aus sehr verschiedenen Kontexten aus dem Leben liefern, um diesen Badge zu bekommen. Und das ist ähm, das Umdenken im Prinzip in der Zertifizierung, die sich sehr stark immer, also sehr stark kursbezogen ist. Es ist hier wirklich konsequent kompetenzorientiert und noch darüber hinaus geht es über diesen Kontext von einem Kurs äh, und ermöglicht uns über Kompetenzen als lebenslange und lebensweite ähm, in diesem Fall in diesem Fall ähm, ähm, Größen nachzudenken und das in dieser Form zu gestalten. So, jetzt ein, ganz kurz ein paar Praxisbeispiele dazu. Grundsätzlich ähm, haben wir jetzt gesagt, Open Badges werden vor allem äh, genutzt, um die Kompetenzen auszuzeichnen. Manchmal gibt es auch, wie hier ein Projekt zum Beispiel zum Thema Mathematik, wo mathematisches Wissen, also sehr stark kognitivistisch zum Beispiel, auch ähm, Wissen auch mit Badges ausgezeichnet werden kann. Manche vergeben Bad, Open Badges auch für die Teilnahme an Tagungen und Konferenzen. Ähm, dann gibt es zum Beispiel ähm, Arbeitgeber, die Badges für verschiedene Aktivitäten, zum Beispiel Praktika vergeben, wie hier Microsoft. Und viele andere, da kann ich jetzt nicht in die Tiefe einsteigen. Wenn Sie das interessiert, ich habe das mal auch als einen Vorschlag zu einer Taxonomie äh, zusammengestellt, welche Typen von Badges gibt es aktuell mit verschiedenen Beispielen. Und wenn Sie da weiter nachlesen möchten, können Sie das auch äh, hier auf meiner äh, Blogseite finden. Sie sehen, also das und das ist auch noch nicht ausschöpfend, man kann das aus anderen Perspektiven betrachten, aber es geht, gibt auf jeden Fall viele verschiedene Beispiele dazu, wie Open Badges eingesetzt werden. Hier ein Beispiel von einem Projekt Competency X, wo Wissenschaftler oder wissenschaftliche Kompetenzen ausgezeichnet werden, zum Beispiel Measuring Small Volumes Badge, Spectral Photometry Badge, Hypothesis Badge, das können Sie auch auf dieser Webseite hier, Competency X, nachschauen. Und wir schauen uns ein Beispiel von einem Badge an. Ähm, zum Beispiel hier, Measuring Small Volumes Badge, sieht so aus. Wir haben dieses Bild. Die Metadaten sehen wir in diesem Fall jetzt hier nicht, obwohl hier einige Felder eigentlich zu erkennen sind. Zum Beispiel hier steht, as a scientist, you are able to, da, da, da, fünf verschiedene Punkte. Das sind die Kriterien, die beschreiben, was die Person machen muss, welche Kompetenzen sie zeigen oder nachweisen muss, um diesen Badge zu bekommen. Und dann gibt es hier zum Beispiel auch noch Beispiele von E-Portfolios, wo diese Badges zum Beispiel von bestimmten Lernenden schon ähm, eingebunden sind, angezeigt sind. Es gibt hier unter Kriterien eigentlich die Aufgaben, was die Personen machen müssen, um diese Nachweise zu erbringen. Zum Beispiel sie müssen um, reflect onto Artifacts, also an um Reflexion zum Beispiel schreiben oder in einem äh, irgendwie bestimmte Aufgaben zum Beispiel zu dieser Messung äh, erledigen oder einen Test zum Beispiel, äh, einen Test äh, machen, ja. Und dann bestimmten Anzahl, 10%, äh, glaube ich, können sie nur drunter liegen und müssen dann also 90% der Aufgaben richtig gelöst haben. Also so kann man das zum Beispiel hier definieren. Also Sie sehen, es ist schon sehr viel Information hinter diesem kleinen Bild. Ähm, ein anderes Projekt, ähm, Beut Bonus und Credit Points, habe ich kurz am Anfang vorgestellt, ein Qualifizierungsprogramm bei uns an der Beut, wo wir Badges für ähm, Hochschulabsolventinnen ähm, mit Migrationshintergrund vergeben. Und ähm, hier zum Beispiel in diesem Fall nehmen die Menschen bei uns an der Qualifizierung teil und äh, lernen auch verschiedene Sachen und bekommen am Ende auch äh, Badges, zum Beispiel Badges, die Social-Media-Kompetenzen oder Management-Kompetenzen auszeichnen. Und die Idee ist hier, dass die Teilnehmer nachher diese Badges zum Beispiel in eigenen LinkedIn-Profilen, auf Facebook, auf den eigenen Webseiten, eigenen E-Portfolios einbinden können. Und über die klassischen Zertifikate, die Sie schon mitbringen, nochmal zusätzlich die einzelnen Kompetenzen in den Vordergrund stellen können und im Prinzip sagen, hier, ich habe zum Beispiel Medien-, Social-Media-Kompetenz auf der Niveau Stufe 3 erworben. Da nutzen wir zum Beispiel hier diese Sternchen, um, um das zu kennzeichnen. Ähm, wir vergeben Badges in diesem Projekt auf der Basis einer sehr umfassenden Kompetenzdiagnose, die sehr aufwendig ist, definieren zum Beispiel Indikatoren für drei verschiedene äh, Niveaus. Also wir haben drei Niveaus definiert. Teamplayer zum Beispiel, was bedeutet Teamplayer zu sein auf Stufe 1, 2, 3. Ja? Also das sind ähm, viele Überlegungen, die dahinter stecken, bevor so ein Badge vergeben werden kann. Wir nutzen zum Beispiel Profilpass als Methode mit der wir biografische ähm, Gespräche durchführen oder selbst, Selbstassessment ermöglichen, ähm, auch Übungsaufgaben, situierte Prüfungsmethoden setzen wir ein, Coaching, um diese Kompetenzdiagnose zu gestalten und dann abzugleichen, inwiefern zum Beispiel die Personen bestimmte Kriterien erfüllen, die wir definiert haben für die einzelnen Niveaus. Dann nutzen wir auch eine Badge Canvas, falls Sie das auch vorhaben, ein Badge zu entwickeln, kann ich Ihnen empfehlen. Badge Canvas ist ähnlich wie Business Canvas, einfach eine Vorlage mit verschiedenen Feldern, die uns hilft, wie so ein Leitfaden Schritt für Schritt bestimmte Ideen zu entwickeln, so dass wir am Ende hoffentlich ein schönes Konzept für ein Badge oder ein Set von Badges haben. So zum Beispiel vergeben wir die Badges im Lernmanagement-System Moodle. Hier ah. sehen Sie, das ist das Bild, der Name, die Beschreibung, die Kriterien und so weiter. Dann nutzen wir das gleiche auch noch in, einer, in einem System, nennt sich Open Badge Academy. Das machen wir hier auf Englisch, damit sich unsere Teilnehmer auch ähm, ähm, international bewerben können. Und Sie sehen hier ja. zum Beispiel Social Media Skill. Ah, jetzt kann ich nicht drauf. Klicken, weil das interaktiv ist. Social Media Skills, zum Beispiel Level 1. Es gibt eine Schreibung und es gibt auch eine Aufgabe, die erfüllt werden muss, um diesen Badge zu bekommen. Also zum Beispiel, es muss ein Link ein Link gepostet werden zu den eigenen Social Media Profilen und dann auch noch die Beschreibung dazu, inwiefern die person zum Beispiel Social Media nutzen, um die eigene Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern. Was wir auch in dem Projekt machen, ist, dass wir zweigleisig äh, vorgehen und zwar äh, wir, so habe ich das jetzt genau hier, wir vergeben Zertifikate äh, klassisch für die äh, für den gesamten Abschluss der Qualifizierung und gleichzeitig auch die, die Open Badges als Ergänzung dazu. Also das eine schließt das andere nicht aus. Also am Ende bekommen die trotzdem ein Zertifikat, wo es steht, sie haben an dieser Qualifizierungsmaßnahme teilgenommen und die Badges sind ergänzend dazu und zeichnen die, diese speziellen Kompetenzen aus. In unserem EU-Projekt haben wir auch politische Entscheidungsträger aus verschiedenen EU-Ländern befragt zu Open Badges, unter anderem zu den Potenzialen. Und hier sehen Sie diese drei Punkte, die Sie uns genannt haben, also alle, die wir befragt haben, das waren jetzt nicht viele, 16 Personen, aber aus verschiedenen Organisationen, wie Bundesministerium für Bildung und Forschung zum Beispiel oder aus der Europäischen Kommission. Und die Meinung war, dass Open Badges sehr gut sich für professionelle Portfolios eignen, dann auch als digitale Zertifikate, um eben diese Kompetenzen zu zertifizieren, in Anführungsstrichen. Und auch für die, Rekrutierung, ähm, für die Rekrutierung in verschiedenen Formen, die sich hier vorstellen kann. Genau, das wäre meine kurze Vorstellung zu diesem Thema. Und für die Diskussion für Sie, falls das interessant ist, weil ich mich gleich auch verabschieden muss, leider, habe ich diese drei Fragen, die wir häufig zum Beispiel im Projekt oder mit anderen auch diskutieren, wie können sich Open Badges in die bestehende Hochschullandschaft am besten einfügen? Wir haben schon verschiedene Zertifikate und verschiedene Methoden, Leistungen anzuerkennen. Wie passt das alles zusammen? Die zweite Frage könnte zum Beispiel sein, wie können Open Badges zu einer kompetenzorientierten Prüfungskultur beitragen? Das ist das, wo, wo es noch viel Potenzial gibt oder viel Luft, wo man noch viel machen könnte. Und da gibt es auch einige Initiativen, Projekte, die sich hier auf dieses Thema stürzen. Und ähm, ansonsten auch aus der Hochschulperspektive finde ich auch diese Frage spannend. Ähm, wie können Hochschulen die Möglichkeiten der Außendarstellung mit Open Badges nutzen? Also wir vergeben die Badges, die bleiben dann nicht nur in unserem Lernmanagementsystem, sondern... Ja, Frau Bochmann, vielen Dank. Ich hoffe, Sie können uns noch hören. Sie waren teilweise ein bisschen schlecht zu verstehen. Lag wahrscheinlich an der Internetverbindung, keine Ahnung, ob das jetzt bei Ihnen oder bei uns der Fall war, aber wenn Sie es noch hören, kriegen Sie noch mal einen kräftigen Applaus. <lacht>